Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Kopinski. Ich bin Online Marketing Manager in der Agentur Papo Media und wir werden uns heute anschauen, was man bei den Backlinks alles falsch oder eben richtig machen kann. SEO steht für Search Engine Optimization. Äh, vereinfacht gesagt, wie man Ihre Unternehmenswebseite möglichst gut bei Google finden kann, aber bitte ohne Anzeigenschaltung. Die Anzeigenschaltung ist nochmal ein ganz anderes Thema. Für die SEO-Optimierung gibt es viele, viele unterschiedliche Ansätze, die mehr oder weniger gleich wichtig sind. Ähm, mittlerweile kann man auch behaupten, SEO ist eine kleine Wissenschaft für sich geworden. Deswegen wollen wir uns heute auch nur einen kleinen Teilaspekt rausgreifen, nämlich die sogenannten Backlinks. Backlinks sind nichts anderes als Links, die auf Ihre Webseite verweisen. Also zum Beispiel Unternehmensverzeichnisse oder Register. Da ist überall Ihre Adresse eingetragen, wenn Sie richtig gemacht haben und dazu auch einen Link auf Ihre Webseite. Diese Links nennt man Backlinks. Für Google sind diese Backlinks ein wichtiger Indikator, um zu bewerten, wie wichtig oder nützlich Ihre Unternehmenswebseite überhaupt ist. Wenn viele externe Webseiten, also die Webseiten von anderen Betreibern oder Unternehmensverzeichnissen zum Beispiel, auf Ihre Webseite verlinken, dann denkt Google, Ihre Webseite ist besonders wichtig und besonders gut und dann schneidet Ihre Webseite bei Google auch besser ab. Also das heißt, Ihre Webseite wird öfter angezeigt und auf besseren Positionen. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Früher, also etwa vor zehn Jahren, da war fast egal, was für Links das waren, die auf Ihre Webseite verlinkt haben? Da zählte eigentlich nur die Anzahl der Links, die Masse der Links, die auf Ihre Webseite verwiesen haben. Daraus hatte sich dann auch sehr schnell ein ganz eigener kleiner Geschäftszweig entwickelt. Da haben dann externe Anbieter angefangen, Links einfach auf irgendwelche schlampig zusammengepuschten Webseiten zu setzen. Hauptsache der Link war da. Diese Seiten wurden aber so gut wie nie gelesen von irgendwelchen echten Kunden oder Usern und der Link wurde auch so gut wie nie geklickt. Aber egal, für Google hat damals zumindest nur diese Anzahl der Links gezählt. Dann gab es davon noch eine Weiterentwicklung. Das heißt also, da haben sich Texte hingesetzt und haben irgendwelche Texte zusammengeschrieben, die wenigstens so ähnlich oder themenverwandt mit den Inhalten waren, die die äh, Käufer auf ihren Webseiten äh, behandelt hatten. Da ließ sich dann wenigstens noch ganz entfernt irgendein thematischer Bezug zwischen der Verlinkungswebseite und ihrer Unternehmenswebseite erkennen. Heutzutage merkt das Google aber. Google registriert heute, welche Links auf ihre Webseite verlinken und ob diese Links auch geklickt werden oder ob hinter den Links nur irgendein Sammelsurium steckt, um Links, also Backlinks unterzubringen. Wenn Google heute auf solche Seiten, auf solche Backlinks äh, stößt, wo eben kein wirklicher Sinn hintersteckt, sondern nur der Sinn existiert, diese Backlinks irgendwo unterzubringen, dann fühlt sich Google betrogen. Und das mögen die Google-Algorithmen überhaupt nicht. Und Google führt dann auch Strafen durch. Nicht immer, aber wenn es übertrieben wird, dann äh, meckert Google rum und verpasst ihrer Webseite eine sogenannte Penalty. Wenn es richtig dumm läuft, dann sorgt diese Penalty sogar dafür, dass ihre kommerzielle Webseite bei Google überhaupt nicht mehr gelistet wird. Und das ist natürlich für kommerzielle Webseitenbetreiber der absolute Super-GAU. Das gilt es absolut dringend zu verhindern. Viele Webseitenbetreiber, die sich vor Jahren tausende dieser zusammengepuschten Fake Links gekauft haben extra, um die Webseite bei Google zu pushen, die suchen heute händeringend nach Wegen, diese Website Links, also diese Fake Links, wieder loszuwerden. Um Ihnen zu zeigen, was Backlinks genau sind, wie die in der Praxis ausschauen, wo die herkommen und vor allen Dingen, wie Sie Ihre eigenen Backlinks finden, also die Backlinks, die auf Ihre Unternehmenswebseite verlinken, äh, kommen wir direkt mal zu einem Praxisteil. Dazu habe ich mich eingeloggt in die sogenannte Search-Konsole. Manche Leute kennen diese Search-Konsole auch unter dem Begriff Webmaster Tools von Google. Ähm, da kann man sehr einfach herausfinden, welche Backlinks eigentlich auf die eigene Webseite verlinken. Dazu ist allerdings Voraussetzung, dass sie Google Analytics eingebunden haben bzw. diese Search-Konsole eingebunden haben mit ihrem Google Account. Äh, wenn Sie Ihnen das äh, zu doof ist, Sie einfach Google nicht verwenden wollen oder Google Analytics nicht verwenden wollen, dann gibt es auch noch zahlreiche Tools, kostenlose Tools im Internet. Links auf diese Tools habe ich Ihnen direkt in die Beschreibung gesetzt. Falls Sie noch nicht Webmaster Tools oder die Search Konsole eingebunden haben für Ihre Webseite, dann packe ich Ihnen auch noch direkt einen Link auf eine Anleitung, wie Sie das konkret machen können, Ihre, Ihre Webseite eben mit der Search Konsole verknüpfen. Wir schauen uns hier die Search-Konsole jetzt direkt einmal in der Praxis an. Dazu habe ich unsere Agentur-Webseite genommen, papu.de. Äh, ein kleiner Tipp, hier links sehen Sie die Internetadresse https. Vor der Domain papumedia.de. Äh, es gibt bei fast allen modernen Webseiten beide Versionen, also HTTPS, das heißt, äh, die Webseite wird verschlüsselt übertragen und dann auch noch ohne dieses S, das heißt, im Grunde die Webseite ist nicht so ganz sicher. Äh, es lohnt sich immer bei den äh, Properties, die man hier eintragen muss. Man muss mit der Konsole eben auch sagen, welche, welche Webseite man betreibt. Äh, hier die HTTPS-Version und die Version ohne das S einzutragen, weil manchmal Google dann nur die HTTPS-Seite analysiert. Machen Sie einfach beide Versionen, dann sind Sie auf der richtigen Seite. Wir haben uns schon eingeloggt in die Search-Konsole hier. Hier unten, da kommen die Backlinks. Da klicken wir einfach mal drauf und bekommen hier rechts alle Backlinks angezeigt, die auf papu.de verlinken. Hier auf der rechten Seite äh, bekommt man mehrere Kategorien angezeigt. Hier oben, das sind die meistverlinkten Seiten auf der rechts äh, meist verlinkte Seiten. So auf der rechten Seite bekommt man die internen Links angezeigt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in Fuß Ihrer Webseite noch mal einen Link auf die Startseite Ihrer Webseite setzen, dann tauchen die da als Link, äh, interne Verlinkung auf. Interessant ist hier unten top verweisende Webseite, da gehen wir mal auf mehr, lassen uns mehr anzeigen und das sind im Grunde die Domains, die Backlinks auf ihre Seite gesetzt haben. Hier haben wir zum Beispiel mal, das sind relativ viele. Hier auf der rechten Seite sieht man, die, wie viele Links auf ihre Webseite verlinken. Das sind relativ viele. Das lässt sich hier auch logisch erklären, denn unsere Agentur betreibt auch noch ein Content Management System, also ein System, in dem Webseiten betrieben wird. Für gemeinnützige Vereine haben wir auch noch Spezialpreise, also die besonders niedrig sind und deswegen sind da relativ viele Vereine oder zum Beispiel Schulen mit an Bord, die unser CMS benutzen. Hier habe ich mir mal die zweite Schule, die zweite Seite rausgesucht, die Schule Almeding, die unser CMS benutzt. Leider eine sehr alte Version, die wirklich nicht mehr sehr modern aussieht, aber es ist hier auch nur ein Beispiel. Die Webseite müsste fast zwölf Jahre alt sein, deswegen sieht ja auch ein bisschen älter aus. Aber egal, worum es geht, ist hier unten dieses Papu Powered. Das ist im Fuß der Seite eingebunden und das ist im Grunde unser Backlink. Dieser Link taucht auf jeder Unterseite der Schulwebseite auf, deswegen entstehen da auch relativ viele Backlinks. Wir gehen noch mal zurück. In diesem Fall sind es 25.000 Stück und ich denke, da sind auch noch einige anderen Stellen in dem in der auf der Webseite, die auf uns verweisen. So wo die Links alle auf der externen Webseite untergebracht sind. Das kann man sich auch nochmal genau anschauen. Hier äh, klickt man auf die Landeseite, also man analysiert im Grunde nur diese Startseite und die Fragestellung lautet, wo kommen die Links alle genau her, wie heißen die Links beziehungsweise äh, wo sind die auf der verlinkenden Webseite untergebracht. Wir klicken hier einfach nochmal auf die Landeseite und hier bekommt man jetzt alle Links ganz genau angezeigt, auf welcher Unterseite einer Webseite ist der Backlink untergebracht. Ein wichtiger Faktor, nachdem Google die äh, ihre Backlinks äh, bewertet, wie gut oder wie schlecht ihre Backlinks sind, das ist die sogenannte Reputation. Reputation heißt, wenn viele Leute nach Problemen suchen bei Google und dann auf ihrer Webseite landen und da viel lesen und auch noch die Problemlösungen finden, nach denen sie gesucht hatten, äh, dann hat ihre Webseite eine hohe Reputation. Man könnte auch sagen, es muss eine gute Webseite sein mit nützlichen Informationen und einem Mehrwert eben. Ein zweiter Faktor ist die Themenrelevanz. Wenn also die Webseite, von der ein Backlink kommt, überhaupt keine thematischen Überschneidungen zu ihrer Webseite hat, dann vermutet Google auch einen Betrugsversuch und wertet diesen Backlink als besonders schlecht. Ein zweiter Faktor ist die Qualität Ihrer Webseite. Das heißt also, sind die Texte ansprechend äh, geschrieben? Sind die ordentlich strukturiert? Sind da Bilder hinterlegt? Vielleicht Links auf weiterführende Dokumente und so weiter. Alles, was der Kunde eigentlich gerne hat, das sollte auch äh, auf Ihrer Webseite natürlich erfüllt werden. Ähm, und so bewertet Google dann auch noch gleich Ihre Webseite mit und natürlich auch die Backlinks auf Ihre Webseite. Ein dritter Faktor, das ist die Domain, also die Länderdomain ihrer Webseite und die Sprache, die da äh, gesprochen bzw. geschrieben wird. Die meisten guten Backlinks in Deutschland kommen von deutschsprachigen Seiten und verweisen auch auf deutschsprachigen Seiten, weil das einfach dieselbe Zielgruppe ist. Äh, die Domain, also äh, papumedia.de, lässt auf eine deutsche Webseite schließen und wenn eben Backlinks von deutschen Seiten mit DE-Domain wieder auf eine deutsche Seite mit DE-Domain verweist, dann ist das ebenfalls ein positives Kriterium für Google, diesen Backlink besonders hoch einzustufen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen mit englischsprachigen Webseiten mit der COM-Domain am Ende. Ähm, hier werden durchaus auch ähm, Ausnahmen von Google gemacht. Ein vierter Faktor ist die sogenannte Autorität. Wenn Sie eine Autorität in Ihrer Branche sind, wenn Sie der deutschlandweit äh, führende Spezialexperte auf Ihrem Gebiet sind, dann merkt das Google früher oder später. Auch anhand der Backlinks, weil dann wahrscheinlich sehr viele themenspezifische Seiten auf Ihre Webseite verlinken werden, weil dann einfach ein Mehrwert gegeben ist. Sie sind der Experte mit den nützlichen Tipps und mit den sinnvollen Hinweisen und sowas merkt Google. Da kommen dann wieder die Backlinks von den anderen Expertenseiten ins Spiel. Das heißt also auch Ihre Links auf andere Webseiten. Wenn Sie als Autorität eine andere Webseite mit nützlichen Informationen verlinken, dann wird einerseits Ihre Domain, Ihre Webseite hochgestuft in dem Ranking, und auch die äh, links von backlinks von anderen autoritäten sind besonders viel wert was aber fast das wichtigste Kriterium ist, ist der sogenannte Traffic. Also wenn von den Backlinks nichts kommt, also wenn auf den Backlinks von externen Anbietern da keiner draufklickt, dann merkt Google, kann ja nichts sein, das ist wohl nichts wert. Und dann stuft Google diese Backlinks auch runter. Also es muss auch ein bisschen was passieren. Es müssen auch Besucher kommen über diese Backlinks, sonst sind die eigentlich nichts wert. Sie sehen also schon selbst, eigentlich ist es nicht kompliziert, sondern recht einfach. Hinter den Backlinks muss ein Mehrwert generiert werden. Es muss irgendeinen Sinn geben für die Kunden. Erstens nicht nur für die Kunden, sondern auch für die externen Webseitenbetreiber und deren Webseitenbetreiber, dass der Link Sinn macht und da auch drauf geklickt wird. Meistens ist es so, je sinnvoller ein Link ist, desto häufiger wird da auch drauf geklickt. Das schlägt sich natürlich im Traffic, also in der Anzahl der Webseitenbesucher nieder. Und eine, ein Backlink, der jeden Tag ununterbrochen tausende Mal geklickt wird, der ist natürlich viel mehr wert als irgendein gefakter Backlink auf irgendeiner äh, zusammengepfuschten Seite, die nie geklickt werden. Nun werden Sie sich natürlich völlig zu Recht fragen, wie komme ich denn jetzt an die guten Links oder was mache ich denn, wenn ich schlechte Links gefunden habe oder die mal irgendwann gekauft habe? Diese Thematik wird leider etwas komplexer, deshalb werden wir da noch zwei weitere Videos produzieren. Das erste wird sich darum drehen, wie man gute Backlinks bekommt und das zweite Video wird sich darum drehen, wie man schlechte Backlinks erstens rausfindet, was sind die schlechten und zweitens, was muss ich tun, um die wieder loszuwerden. Grundsätzlich lässt sich aber jetzt schon sagen, Sie werden es auch bemerkt haben, grundsätzlich wirken einfach Backlinks, wenn man ehrlich ist und gute Arbeit macht, sich mit anderen Webseitenbetreibern in dem Themenbereich vernetzt und verlinkt und gegenseitig die Links aufbaut. Schlechte Links, die sind einfach nur die gekünstelten, die eigentlich keinen Mehrwert generieren für den Nutzer und einfach nur da sind, um mal so einen Backlink produziert zu haben. Wenn Sie also diese zwei Folgevideos nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie am besten unseren YouTube Channel oder abonnieren Sie unsere Mailingliste. Das war es an dieser Stelle von mir. Mein Name ist Felix Kopinski, ich bin Online Marketing Manager bei der Agentur Papo Media und ich freue mich auf die nächsten Videos.